20 maximal wäre, dann brauchen wir den auch nicht, auch nicht reparieren, dann können wir das einfach raushauen. Das können wir weghauen, das können wir weghauen. So wie bei 9000 hier. Es läppert sich zusammen, so ein kleinen Scheiß, den man hier verkauft, ne? Es läppert sich immer so zum 1000er oder sowas zusammen. Oh, hier gibt noch ja, es nochmal... Ja, es gibt mir die 50er, glaube ich. Habe ich noch nichts? Ich habe den... Ja, ich habe den 45er gegeben, das sollte eigentlich auch reichen. Das sollte eigentlich auch reichen. Wobei die ist 15 minus 2. Na dann gebe ich doch lieber D. Dann gebe ich die lieber ihm. Und hau die andere wieder weg. Hier diese komische da. Ja. Wir brauchen nochmal einen Kriegsbogen irgendwo mal. Ähm, Sacred können wir hier mal noch... Alter, 400 kostet das bei Sacred? Warum Kosten der so viel zu verarzten? Die anderen kosten wie 180 oder 200. Das ja... Äh, was haben wir hier? Nach Norden drei Tage. Southern Raiding Parties, werde ich nicht tun. Lass mich damit in Ruhe. Ja. Jetzt bin ich mal kurz. So. Und zum Thema wegen den Named Items und so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich solche Locations für Named Items wirklich schaffen würde. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Deswegen bin ich am erstmal noch, glaube ich, am Level. Ich bin noch so im XP Goldgrind. Okay. Kronen haben wir jetzt schon ordentlich. Weiß nicht, wie schwer die halt sind. Aber ja, ich bräuchte natürlich. Hätte ich eine Taverne machen müssen, bräuchte ich natürlich da mal einen Hinweis für. Da da da da. 1400. We need to pay more for this. Okay, gibt uns nicht. Gegen Raiding Parties, Nee, da kommen die Süd... Moment, meine, Raiding Parties müssten aber eigentlich Brigands sein. Das dürften nicht die Südländer sein, weil das ist ja keine Noble Quest. Das ist ja... Das müsste eigentlich voll okay sein. Oh, hier gibt es noch einen Warbow. Ich kaufe mal einen Warbow, damit wenn wir treffen, das auch ordentlich wehtut. Haben wir den jetzt da. Ja, wir sind hier eure Preise. 17. Ja, verteidigen wir gegen Raiding Parties? Für 1400? Ja, doch, oder? Wir accepten das Contract. Raiding Parties gehen meistens. Wir müssen halt ein bisschen campen. Wir können eigentlich auch in Himmelsdorf bleiben. Oder ich glaube, das zählt sowieso als in Himmelsdorf, wenn wir hier campen. The brigands on the side. Prepare for, for battle and protect the town. Okay, wo sind sie? Das ist ein bisschen doof, weil ich hier mal hingucken muss, ob die hier irgendwie kommen. Da sind sie. 15 brigands, lots of thugs, poachers und marksmen. Okay, Nahkampf können die nicht. Aber die haben ein paar... ...ein paar dudes... ...die schießen können. Was sehr unangenehm ist. Also sie haben wirklich viele, die schießen können, glaube ich. Oh, Sepp, Sehr schön. Hallo. Okay, die, die Poacher sind, glaube ich, wurscht, weil die mit Steinen... Steine sind nervig, aber sollten eigentlich gegen die Rüstung nicht mehr viel machen. Uh. Er wird gespearwalled. Ich zittere. Mach ich auch mal hier. Guck mal, ich spearwall auch. Ah, was machst du jetzt? Genau, nix. Weil die Speedwurz völlig wurscht ist. Ich könnte da ran und ihn hauen, ne? Ich könnte mit ihm noch hinterherlaufen und ihn hauen. Hallo. 59, 66. Mmh, geil. Trigger the Fearsome Perk. Gehen wir hier hoch als Backliner. So, Tillux geht hier mit hin. Falls die nachziehen. Du unterstützt damit. Ähm, 64. 41, 49, 47. Ja, das ist hat immer was da vorne. ne? Deswegen kriegst du es ab. Oder auch nicht. So, wieder sind es gar nicht. Das ist eigentlich wirklich entspannt. Machst noch einen Schritt bitte. Ja, wollt ihr rankommen? Ey! Ihr wollt gar nicht rankommen. Das ist aber ungünstig. Frechheit. Da kommt er ran. Erst die echt noch nach vorne steppen. Tschüss! Ja, die haben schon... Äh, die Hälfte hat keinen Bock mehr. Guten Tag! Ich bin in mein Gebiet gekommen. <lacht> Mit dem Dolchlein, Alter. Mit dem Dolchlein. Oh, der ist, den musst du nehmen dann. Nächste Runde. <lacht> Battleblau aus der Ego-Perspektive spielen. Noch ohne Fisker, über die nächsten Tage. Ricky, ich wünsche dir viel Spaß, aber ich möchte doch mal den kleinen Hinweis geben, nicht ganz so sehr darüber zu reden, dass du selber streamst. Und vor allem nicht dich zu so verabschieden, mit ich gehe jetzt auf stream". Das ist nicht ganz so nett. Macht man eigentlich nicht so auf Twitch, das ist so ein bisschen Etikette und so. Twitch-Etikette. Also kannst du kannst dir gerne sagen, dass du gehst, aber quasi nicht in meinem Stream sagen, hey, könnt ihr zu mir kommen, ich fange jetzt auch an mit streamen. Das ist nicht ganz so cool. Aber ich wünsche dir trotzdem viel Spaß. Mm, du gehst mal da rein. Ach, Spiel, nicht streamen. Das, das klang so wegen... Und auch ohne Facecam und so. Klang so ein bisschen, das würdest du auch streamen wollen. Dann habe ich nichts gesagt. Dann war es aber missverständlich. Da darf ich nicht zu pieksen. Ja gut, dann darf der mich auch nicht pieksen. Ja, du man kann ja auch ohne Facecam spielen, also gibt jetzt echt nicht so viele Leute, die Battle-Brothers streamen, da kann man ja auch ohne Facecam Dinge tun. Ach, Mann. Dann, Juschka, du hast schon mal besser getroffen. Schön abschnetzeln hier. Dann darfst du nämlich auch noch weiter laufen und du ziehst immer noch das Melee. Oh, er kommt raus. Gegen unseren Sacred, Alter. Der hat irgendwie, unser Sacred hat irgendwie 80er hit -Chance. Das ist ja übel. Sim. Ach, oh, damit. Aber auch das so. Ähm Schade. Müssen noch ein paar Leute hier niederrennen, würde ich sagen, für XP. Hallo, Poucher. Wie geht's euch denn so? Ist der echt noch... Ich brauche noch Hunde. Wo habe ich meine Hunde gelassen? Die könnte ich jetzt eigentlich gebrauchen. Ja, du hast keinen Hund. Vielleicht muss ich dir mal einen Hund geben. Du kannst ihn nämlich ganz gut setzen, tatsächlich. Insgesamt. Und du bist halt immer zu langsam bist im Wegrennen. Ah, also da kommen wir nicht ran, ne? Das ist doof gelaufen. Ich. ich dachte, ich komme da bis hin. Aber bin ich nicht gekommen. Du versuchst jetzt noch abzuhauen. Bin ich aber irgendwie dagegen, ey. Hier, da habe ich einen Hund. Aber ich glaube, der geht auf den Falschen. Ja, der geht halt auf den, weil der noch hier in der Nähe ist. Schade. Schade, Sklade. Du, du, du, du. Nö. Ich hat keiner mehr Hunde dabei. Das müssten wir eigentlich ändern. What? Okay. Immer so beim Vorbeilaufen noch einen mitgeben. Ah, da kommen wir noch ran. Nee, nee. Einen kriegen wir noch, einen kriegen wir noch. Einen holen wir noch. Ein Kümmer noch. Damit. Ich komme nicht mehr bis ran. Mit allen Leuten zu weit weg. No. Doch, der kommt noch ran. Haha. Für mehr Hitschains und so, ne? Bats. Und da ist der wir noch dran auch sogar nochmal zubeißen. Sehr nice. Nehmen wir mit. Kommen wir noch mehr? Wir haben ein Level-Up, ne? Yes. Level-Up, Level-Up. Das ist whatever. Level-Up, das. Ähm, plus 1 Defense ist schlecht. Das hätte ich aber ganz gerne, glaube ich. Plus 5 Resolve. Plus 3 HP dann wahrscheinlich. Und du kriegst Battleforged. ist yes. 88%. Wir haben auf Septen Level Up. Plus 4 Range Skill. Plus Resolve. Die müssen wir ja fixen. Und die Inni will ich wahrscheinlich haben, damit er zuerst dran ist. Dann kriegt er glaube ich einfach Forking Student. Damit er sich schnell entwickelt. Road Fader. Defense. Ja, Battleforge ist ja schon. Defense. Noch mehr Hit -Chance. Ey, der hat den, den Speer, aber noch mehr Hit Chance. Den haben wir hier nochmal Plus Resolve haben. Wenn wir die Ini höher nehmen, könnten wir ihm auch irgendwann Overwhelm geben, weil er könnte... weil er geht halt Battleforge, er wird irgendwann nicht mehr zuerst dran sein. Aber hat Overwhelm. Fuck. <lacht> hm, dann nimmt er 4 also vielleicht nicht optimal ge gelöst dann. Oh, wir haben noch ein Level Up hier. Ben auch noch. Ben auch noch. Der braucht auf jeden Fall was für ein Dodge. Plus 2 ist ein shit -Draw. Also wir kriegen nur 2 bis 3, von daher. Da Nimble brauchen wir auf jeden Fall die 4er HP. Ja, ich brauche die Defense, wenn ich nimble gehen will. Dann brauche ich die Defense. Ich könnte ihn noch Schwert machen langsam. Ich glaube, das sollte auch ein Duelist, ein nimble Duelist werden tatsächlich. Das heißt, er wird einen Shield Expert noch kriegen, denke ich. Für mehr Defense. Ja, mehr Schildbonus. Da ist nochmal Brigands. Hab ich auch der sich großartig verletzt hat? Ne, nur so minimal. Let's go! Brigands! Uhhuh! Fax Marksman Raider. Ja, dann können wir direkt mal so machen. Die Frage ist, ob ihr mehr rankommt oder nicht. Ach, ja, die spielen defensiv. Dammit. Oder auch nicht. Oh, der hat den Javelin. Die ist eklig. Weil die tut weh. Ah, der nimmt den Highground ein. Oh, der ranged. Irr. Dich will ich raushaben. Du bist, du bist widerlich. Hm, du schubst ihn dann runter, würde ich sagen. Deswegen gehen wir hier hin und pieksen dich schon mal. Dass du keine Lust mehr hast. Das Kann ich aber doch nicht mehr so rein. Oh, doch, glaube ich, kann er immer noch. Mmh, ihr übernehmt das damit. Servus. Du musst. Ah, du kannst es dann nicht mehr. Scheiße, es kann dir nicht mehr runterschieben. Machen wir das halt so. Und gehen wir hier noch einen Schritt aus dem Weg. Der ist fliegen. Nice. Die Zweihandachse hat schon keine Lust mehr. Finde ich eine gute Option. Kommen wir nicht durch bis jetzt. Hallo, wir sind auf dem Weg zu dir, mein Kleiner. Wie läuft das so hier? Ich schieße euch Leute durch. Der Hund kann sich noch komplett frei bewegen. Sehr geil. Schade. 68er mit 99 gerollt. Schade, schade. Die wollen wir eigentlich noch haben, die Jungs. Oh, nicht in die... Nein, Hundi, nein. Au, nein, jetzt hör doch auf mit der Kacke. Oh Mann, oh, rennt er voll die Spearwall rein. Moment, du bist ein Raider. Oh, what? Mitten reinge... Mitten reingedingenst. Ah, schlecht. So, wir wollen dich aber runterwerfen, bevor du irgendwas machen kannst. Jetzt geht er runter. Mein High Ground. Ähm. Du gehst mal hier hin mit. 50%. Okay. Du hast dir deine Hits auf jeden Fall verdient bis jetzt. Hm. Der ist irgendwie. Der ist wieder so ein, so ein Ekeltyp. Hier müssen wir schon mal hinterher rennen, damit der nicht abhaut. Der schön, der hat keinen Bock mehr. Nice. Dann können wir rangehen hier können wir nichts mehr tun, wenn wir bis dahin laufen. Deswegen gehen wir bis da und geben dem einen mit. Und du gehst mal mitten rein. Hallo! Und du gehst noch einen Schritt. Hat eine Shield die Sau, ne? switchen mal ein bisschen. Mit dem Rumschieben kann man ihn sehr ganz gut vom Hals halten. Hm, ich könnte es hier durchschießen. 64 auf den. Ja, ist wahrscheinlich die beste Variante, die ich habe, ne? Alter, Sonics, Mann. Sonics! Ja, der macht halt Shieldwall da oben. Das ist mir relativ wurscht. 45, komm schon. Yes, Alter. Meine Range, tut. Ich liebe euch. Sepp. Gute, An gute Anschaffung jetzt schon. Jetzt schon eine gute Anschaffung. Hört doch auf zu Shieldwall, ihr Bastarde. Okay, ihr macht das schon da unten, oder? Kann ich hier hochgehen mit dem? Ich schicke mich nach meinem Hund. Ah, mein Hund ey. Ich liebe auch meine Hunde. Die machen einfach Dinge, die meine Soldaten nicht hinkriegen. Finde ich sehr, sehr nice. Hallo. Bist noch ein gemeiner Dude gewesen. Auf meine Leute zu pieksen, Mann. 88, 63. Du bist aber noch ein Problem. Deswegen overwhelm wir dich lieber und vor allem hiten wir dich dabei einfach mal easy peasy. Sehr schön. Weiter geht's. Rein in die Luzi. Da wird tot gepiekst. Oh. Das haben wir ja hier schon wieder alles platt gemacht. Der Nuschka ist irgendwie ein bisschen hinterher bei allem. Guten Tag. Hallo. Hier ist mein dicker Tank. Ah, schade. Nochmal angreifen darf er nicht. Nee, wir holen die jetzt. Du hast mal Leute versucht zu pieksen, Dafür holen wir dich jetzt. Zack. Snap. die hat auch ein Level up, Also, läuft. Oh, dich würde man auf jeden Fall mitnehmen wollen. Das haben wir jetzt für den Müll mitgenommen? Nochmal den ganzen Quatsch raus. Crossbow auch noch was wert und ich glaube sogar die Peak ist mehr wert ja jetzt schon mehr wert als alles andere. Fertig. Geil, dass man easy verdiente 1400. Könnt man, man sich doch ähm, Sachen reparieren. Sachen reparieren? Ne, dich aber. Dich nicht. 140 minus 9? Vielleicht. Ist ein ganz, ist ein relativ dicker Helm. Ich glaube den Rest können wir verkaufen einfach. So bei dir können wir verkaufen, dich wollen wir nicht haben. Oh, wir haben noch eine Military Pickup bekommen. Jede Menge Spear, die Billighelme wollen wir nicht reparieren. Davon brauchen wir auch immer nur eins. Mm, mm, mm, mm, mm. Short brauchen wir nicht. Die billigen Hatchets brauchen wir nicht. Dich brauchen wir nicht. Ich wollen wir aber reparieren. Achso, diese e also ist eh 17er Preis. Hätte ich gar nicht so viel verkaufen soll, Naja. Egal. Jetzt habe ich es eh gemacht. Der kleine, die 1-2 Gold, die Unterschied macht, wird schon okay sein. Wird schon okay sein. Essen haben wir noch für drei Tage, aber Essen ist hier echt nicht günstig. Ist generell nichts nicht günstig. Achso, ja. Könnte daran liegen, dass hier eine Dürre herrscht, dass hier Essen nicht günstig ist. Wir könnten hier, glaube ich, sogar Essen mit Gewinn verkaufen fast. für eins was ein in zwölf, für eins was in einem Tag kaputt geht. Na dann hier, have fun. Die zwölf nehme ich mit. Die zwölf nehmen wir mit. Da haben wir noch den Bogen, den, den habe ich übersehen beim Verkaufen gerade. Da den komischen Billigbogen. Achso, hier auch die Billigarmbrust. So. Ja, Wobo haben wir geholt. Gibt es hier noch ein paar Leute? Hier gibt es nur potenzielle... Was haben wir hier? 1750. 1057 ist eigentlich nicht so teuer. Conquer the ancient city from southern heavens. Destroy all root enemy regiments in the vicinity. Mm. Mm. Aber wir wollten ja eh nicht mehr dran teilnehmen, von daher brauchen wir das jetzt glaube ich auch nicht machen. Wir gehen mal wieder hier nach Grafenhafen, aber wir wollen ja hier nach Rotburg runter um neue Hunde zu kaufen. Na, wir kommen nachts in Grafenhafen an, das ist natürlich doof. Nachts ist immer ein bisschen unglücklich. Erstmal einsaufen. Saufen. Achso, warte mal, wir wollten mal hier. Nobody knows <lacht> live in the deep black waters, bla bla, bla, das ist nichts Wichtiges. The patron, not a Provin, nobody... Da kriegen wir das gleiche. The fuck. Did you hear the news? Armies are rallying at Granitschance to march south. I just hope the... Gilded, don't strike back someday. Ja, okay. Also, das sind meine Gerüchte, die ich so krieg. 450, ist eigentlich ganz okay. zu Sandstadt. Das könnten wir machen, wenn wir zurückkommen, wenn es noch da ist. Aber meistens sind solche Sachen relativ schnell weg. Solche Karawanenmissionen. Follow the Tracks, die Grafenhafen tut eine Lockbox zu Grafenhafen. 1600 für eine Lockbox. Das müssten eigentlich relativ viele Raider sein dann und wahrscheinlich sogar ein Raider Leader oder ein Necromancer wenn es so teuer ist für Raider will ich jetzt gerade nicht machen ich gehe erstmal weiter wegen Hunde ich will die Hunde holen ich will die Hunde holen <lacht> hier ist immer alles kaputt ey warum sind bei euch hier immer Ruins? immer ah deswegen sind bei euch immer Ruins ähm, um, okay. Okay. Alles <lacht> ja, klar. Ceremonial Season. Bei euch wird gerade geradet, Leute. Vielleicht wollt ihr mal... During the Ceremonial Season, large amounts of incense are used by temples. The demand and price for incense. Ich glaube nicht, dass ihr, dass ihr viel Weihrauch kriegt, Leute. Ich glaube nicht, dass ihr viel Weihrauch kriegt. Das wäre, was das Schwert hat, ist, glaube ich... Notwendig für einen Fencer, wenn man auf Inni, ein Inni-Bild sozusagen machen will, mit viel Damage. Hier haben wir noch einen Fighting Spear. Der wäre auch verlockend, aber es ist relativ teuer, hier Dinge zu kaufen. Relativ teuer. Jetzt kaufen wir nochmal zwei Hunde. Einmal durch noch zwei Hunderüstungen, ne? Ja, genau. Kaufen wir zwei Base-Hunde, in Schwarzen noch. Dann können wir noch zwei. Der sieht irgendwie gefährlicher aus als der Fang. Der sieht irgendwie auch so gefährlich aus. Oh. Nehmen wir nochmal zwei andere Hunde mit. Das ist relativ teuer, aber das bringt halt so viel Swing. So, dann kriegt Ricky erstmal einen Hund mit Rüstung. Tillux hat keinen mehr. Dann kriegt Tillux einen schwarzen Hund mit Rüstung. Ich wollte... Achso, du kannst keinen Hund haben, aber dir kann ich einen Hund geben, weil ich glaube, du hast häufiger mal noch ein paar AP übrig. Sacred. Yes, yes, yes. Und Xeli kriegt, glaube ich, auch einen Hund. Xeli hat, glaube ich, sogar einen Hund in real life. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Sepp ist schon wieder Level Up. Geil. Plus Range. Mm, Resolve müssen wir fixen. Plus Defense vielleicht. Würde ich sagen. sei auf jeden Fall. Da also haben wir irgendwas raussnipen müssen. Da brauchen wir auf jeden Fall Bullseye. Ja. Da haben wir eigentlich unsere Sachen wieder. Hier gibt es halt dicke Rüstung, aber es ist halt echt teuer. Echt teuer. I am hm. not so happy about the price. Sonst ist auch der Kaufpreis hier nicht so geil. Die Tools sind zwar kind of okay. Wir können hier zumindest noch mal ein bisschen Essen mitnehmen. Es ist eine sehr merkwürdige Marktsituation hier an der Stelle. Armor und Weaponsmith nicht so gut drauf. Eine Taverne gibt es hier nicht in Rotburg. Gehen wir zurück nach Grafenhafen. Mal sehen, ob der, ob der Task noch da ist. Aber ich glaube, wir kommen nachmittags erst an. Dann sollte es durch sein. Ich glaube, die warten maximal einen Tag. Mit der Karawane. Ne, ist noch da. Karawane Sandstart, let's go. Wollen wir noch irgendwas anderes mitnehmen? Äh, Fische. Esen. Esen kriegen wir jetzt gerade. Wir könnten nochmal Throwing-Netz mitnehmen. 105er Helm. Kaputt. Nee. Nee, lass mal so. Dann ab mit der Karawane. Crusaders from the north have taken the fallen star. Das ist vollkommen okay. So, neue Ambition. City State of the south, ist ein Problem. Take on Goblins in larger numbers. We shall burn some of their fatted camps. Das ist, das ist was wir schon hatten. The Company lacks competent archers. Ja, das will ich sowieso. To master bow or crossbow and be deadly from afar. Ja, dann mach mal die crossbow. Daran kann man wirklich arbeiten. Ah! Einer unserer Hunde holt uns einen Woodenstick ran. <lacht> good boy. Sehr gut. Das ist ja geil, das Event einfach. Der Hund hat einfach den Stock vorbeigebracht. Ja. That's what they do. That's what they fucking do. Wir könnten noch mal überlegen, ob wir irgendwann nochmal in den Norden gehen. Wenn wir uns hier aus dem südlichen Krieg eh raushalten wollen. Könnte dann sein, dass die Leute verlieren. Okay, in den Sand, schon äh, mal reingehen können. Habe ich aber verpeilt. Zwei Tage, also für 450 für zwei Tage ist halt echt wenig, weil wir machen sogar Miese dabei. Einfach durchs Mitcreme, wenn wir keine XP dafür kriegen. Machen wir dabei Miese. Wir chillen mal kurz bis morgen. Ähm, um, Well Supply, da wollte ich reingucken, ob hier irgendwas Gutes dabei ist. Nope. Äh, sonst ist hier, glaube ich, auch immer nichts. Oh. 333er Armor für anspannte 26.000. Der Preis ist sogar okay. Für die Sachen hier, ne? Also auch eine 200er Armor für, für 2400, die ja sonst 2000 wert ist, ist eigentlich vollkommen entspannt. Haben wir Leute, die es tragen könnten? Ist so die Frage. Du könntest. Felix könnte es tragen. Der hat relativ viel. Der hat schon minus 18. Und hat immer noch 80 Fatigue. Der hat 65. Und Xeli könnte es tragen, tatsächlich. Bei den Preisen wird der immer schlecht. Meinst du, bei den, den 30.000? Ja. Xeli könnte es tragen, weil der hat 82 Fatigue noch. Das wäre, glaube ich, noch okayisch. Er hat übrigens ein Level-Up, sehe ich gerade. Wieso habe ich das noch nicht gemacht? Schwabe. <lacht> Kann ich verstehen, dass dann einem das doof ist. So. Fatigue wollen wir sowieso haben. HP wollen wir haben. Und Defense. Ähm. Bin kein Schwabe. Ich habe einen Schwaben als Chef Ich fühle mich aber eigentlich aktuell noch ganz gut bezahlt Von daher, ich habe damit wenig Probleme So, wir wollen bei ihm wahrscheinlich auch Underdog haben Weil potenziell wird der dann umstellt Und der soll sich ja dann verteidigen können Würde ich jetzt mal sagen, kriegt der Underdog Dass der umstellt werden kann Unser Underdog, wir haben glaube ich noch jemand mit Underdog Genau, hier, du gehst mal an den Rand Masumoto hat auch Underdog kann man eigentlich so machen? Ja, wobei, weiß ich nicht. Boah, weiß ich nicht. Brauchst du auf jeden Fall noch mal einen besseren Speer. Mit dem Level 7. Warum wird denn das nicht repariert? Da habe ich, hab ich irgendwie wieder verpeilt. So, wir sind die Preise sonst hier so 19. Da können wir zumindest das mal verkaufen und das mal verkaufen. Und den verkaufen und den verkaufen. Und eins für den Arming Swords. Ich habe die 110er wenn wir nicht mehr brauchen, allzu sehr. Außer halt als Ersatzrüstungen, wenn wir halt mehrere Fights hintereinander haben. Die ich, will ich, glaube ich, nicht haben. Wenn, dann habe ich besser. Ich habe. um 240 bis 70. 60 bis 80. Moment, aber dann hat das einen anderen Vorteil. Wait a second. Strike. This can be used from behind the front line outside the range of most other melee weapons. Ich kann da halt jemanden ranziehen, das mache ich aber nie. Ich will ja niemanden an den ranziehen. To stagger on hit. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Close if there's a space. Anyone hit will be staggered and lose initiative. A target cannot be pulled up a level of hate, but may take damage if it's pulled down several levels of hate at once. Shield wall, spear wall and repost will be cancelled for a Oh! Shield wall, spear wall and repost. Das letzte ist vor allem das Wichtige. Will be cancelled for a successfully hooked target. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, was der Vorteil von dem dann ist. Ich bin nochmal da rein. Also es macht mehr Damage, glaube ich. Weil wir haben jetzt, jetzt haben wir irgendwie hier 55 bis 85 Damage. 140% against Armor. Achso, wir haben mehr, mehr Armor Damage. Aber das macht einfach mehr Damage. Impale, Repel. Das ist wegschieben. Macht auch so ein Stagger. Aber bringt Leute natürlich dann aus der Reichweite raus. Ha. 0 bis 24 kenne ich nur Armor, 60 bis 80 Damage to Armor. Das macht halt 77 bis 119 Damage to Armor und minimal weniger Schaden auf die auf den Body. Hm. Ne, ich glaube, ich mag die Pike nicht so sehr. Die verkaufe ich, glaube ich. Ist aber mehr wert, witzigerweise. Äh, also was ich arbeite, ich bin Programmierer in der Nähe von Karlsruhe, in einem kleinen, kleinen Software-Schmiede. Weiß nicht, ob du dich da auskennst, wir machen die Software für einen, für einen Hardware-Aufbereiter. Machen wir die Inhouse-Software sozusagen als, als äh, Dienstleister, die die benutzen dann, um ihre Sachen zu verwalten. Ich überlege halt wirklich, ob ich mir hier die Lamellar Lame La harness oder sowas gebe. Für 3.800, für 4.800, 2.40, 2.30. So viel besser ist die nicht. Oh, aber die hat weniger Fatigue. Uh, die hat mehr Rüstung und weniger Fatigue. Hm. Moment, ja doch. Ja doch, doch. Aber die kostet nur die Hälfte und hat fast die gleiche Rüstung. 26. Du hast schon minus 16. Ich glaube, ich kaufe eine für Xeli. Eine Scale-Armor für Xeli. Die kriegt er jetzt. Gönn dir Xeli. Du stehst einer unserer fettest ausgerüstet und hast immer noch 77 Fatigue. Bist zwar super spät dran, wodurch wir die niemals Overwhelm geben dürfen. Aber ansonsten. Sieht das ziemlich schnieke aus. Haben wir noch jemanden anderen, der die 140er Rüstung haben will? Du hast nicht genug Fatigue, würde ich sagen. Du hast eine 150er Rüstung. das ist eine bessere. Du hast auch eine 150er. Bessere Rüstung. Mit dir können wir die 140er geben. Ja, würde ich sagen. Jetzt haben wir halt eine 130er Rüstung übrig. Minus 10 für 90. Verlieren wir halt nochmal ein bisschen was. Dann können wir halt weniger spearwall mit Ricky. Aber der braucht halt Brawny demnächst mal. Der Ricky. Dann können wir ihm auch ein bisschen was schwereres anziehen. Du wirst jetzt mal markiert. Das würde ich erkennen im Kampf. Damit wir wissen, wer du bist im Kampf. So, dich verkaufen wir nochmal. Äh, wie ist der Preis hier? 19? Ja, da können wir schon die Long Eggs auch verkaufen. Die ist dann auch okay. Jetzt haben wir noch 2300. Das ist natürlich ein bisschen knapp. Habe ich jetzt schon gesoffen? Ich glaube, ich habe schon gesoffen, ne? Tempel ist nichts zu tun. Was ist das hier für eine Quest? 3000. handdown Lindwurms. Ja, Lindwurms sind sind relativ spät dran und das bringt was, aber das sind meistens zwei bis drei. Und einer alleine ist schon echt heftig. Da bin ich jetzt nicht so erpicht drauf. Da gehe ich lieber noch nach und gucken, was da abgeht. Erzfeste Company begleitet uns. Das ist schön. Für den Fall, dass da irgendwie Süd Südtypen sind. Oder oh, Hyänen. Hyänen würde ich mir gönnen, tatsächlich. Die könnte ich aber so jagen, würde ich sagen, für XP. Many Hyenas. Können wir gleich mal noch mal gucken. Äh, hier gibt es Alps. Da sind Nightmares. Da gibt es mit Sicherheit auch einen, einen Alp-Contract, oder? Yes. Hm, wir können die mal was wieder saven, das stimmt. Aber ich glaube, ich würde eher den Alp-Contract machen. Wir haben inzwischen wir haben zwei Netze. Vielleicht können wir mehr Netze gebrauchen. Habt ihr zufällig noch Netze? Ne, habt ihr nicht. Was nehmen wir das ja noch mit. Aber ich glaube, es sollte okay sein. Ich denke, ich habe eine ganz gute Strategie. Und 1000 ist schon ganz ordentlich. Das sollten wir machen. Und wir sollten aber jetzt uns schon Nahkämpfer reinnehmen. Weil ich glaube, unsere Witch Hunter werden eh nichts treffen. Also wir sollten hier lieber mit Nahkämpfern arbeiten, glaube ich. und entsprechend zusammengestellt natürlich. Wir müssen da schön, in, in, schön geballt drauf gehen. Ähm, wollen wir dich einfach? Du hast relativ viel Skill. Wollen wir dir einfach einen... Ah, jetzt habe ich die range Axt natürlich weggeworfen. Die Range-Achse wäre sinnvoll gewesen bei denen, weil wir wollen nicht so weit uns bewegen müssen. Mhm, muss auf jeden Fall ein paar Leuten Netze geben. Deswegen kriegst du jetzt ein Netz. Vor allem sind Schilde vollkommen wurscht. Die treffen ja trotzdem. Also die, die machen ja, die haben glaube ich 100% Hit-Chance. Also können wir die Schilde komplett rausnehmen. Für mehr Ausdauer. Ich glaube bei der Rüstung auch fast. Auf jeden Fall haben wir jetzt deutlich mehr Ausdauer. Schon mal mit über 10 mehr Ausdauer. Ich glaube, tatsächlich, die Rüstung könnte man theoretisch auch sich schenken. Aber das machen wir jetzt, glaube ich, nicht. So. Und dann warten wir mal kurz ab. Bis Nacht ist. Oh, halt. Wir haben jetzt nur einen von unseren Werfern genommen. Hier, du kriegst den zweiten. Die brauche einen Ranged Skill, oder? Die Jungs, die werfen. Wenn ich mich nicht völlig täusche und dann, Target in order to prevent them from moving or defending themselves effectively. We always, always hit if the enemy isn't immune. Perfekt. Die brauchen keinen Range Skill. Na dann. Keep your eyes peeled. Du, du, du. Dass die Nacht gerade vorbei war, war aber blöd. Hätte vielleicht doch die Heal zuerst machen sollen. Hilfst du uns gegen die Alps, first gelbstadt company Wie wär's? Die sind noch da. So, get back, so... Oh, by the God, there are more. Okay. Wie viele es denn? Fünf. Da ist einer. Ähm... Wir nehmen die Hunde raus auf jeden Fall. Ah, guck mal, das ist der andere. Zum Aufklären schon mal ganz gut. Okay, hier sind drei direkt unten. Das ist, das ist mies. Das ist eine miese Brise. Und wir dürfen nicht mehr angreifen, wenn wir da hingehen. Wir müssen wahrscheinlich hier unten ein paar Leute zusammensammeln. Ähm, du wirfst erstmal auf den... Dann können wir nämlich einen Schritt ran machen und zuhauen. Ah, dürfen wir nicht, aber mit dem können wir aber zuhauen, dann auf jeden Fall. Sollten dem Hund vielleicht helfen? Weiß ich nicht. Kann der Hund einschlafen? Du müsstest da drauf werfen. Ich warte noch mal ab mit dir. Schade. Da darf ich nicht mehr werfen. Ja, ich komme nicht dazu, den, den anzuwerfen. Noch ein Hund. Halt ich für eine sinnvolle Idee. Okay, die ist halt HP unfassbar gut. Okay, sind alle unten gefühlt. Gegen die ist halt HP unfassbar gut. Da ist einer down. haben wir noch vier. Dammit. Das reicht nicht ganz, aber wir haben noch einen Hund. Wir müssen zusammenbleiben. Wir müssen immer eine Gruppe bilden, damit wir uns gegenseitig wecken dürfen. Das heißt, wir zurück in die Formation und du kommst auch zurück. Der Hund ist... Die Hunde machen, glaube ich, gute Ziele für sie wieder. Es sind alle drei oben. Das ist halt das Fiese, ne? Wie schnell sie sich bewegen. Das ist halt das Fiese. Ähm... Oh, der ist jetzt schlecht, wenn die beiden dran sind. Es hat er zwei eingeschläfert, glaube ich. Ich komme eh nicht ran, dann kann ich ihn aber wecken. Du hast das Netz. Ne, noch eins. Dann darf ich das Netz, glaube ich, noch werfen. Nice. Wir gehen zurück in die Formation hier. Eigentlich müssen wir den da oben killen, wenn wir können. Aber du bist nicht mehr dran, ne? Du warst schon dran. Wir wollen Leute wecken, im Zweifel, wenn wir können. Du hast genug HP, das ist sehr gut. Du hast noch einen Hund. Das Gefühl, die Hunde ignorieren sie ein bisschen. Hier oben müssen eigentlich genug Leute sein. Ich komme nicht bis ran. Leider. Okay, wir haben sehr, sehr gute hit inzwischen. War, warum denn dahin? Warum nicht an den nächsten da? Ach, Mann. Nice, noch ein Hit ich darf noch mal zustechen, sehr schön. Wir können die Bewegung eigentlich mehr oder weniger triggern dann. Wenn wir finden, die stehen schlecht. Wie stehen sie denn jetzt? Da oben einer und da, ja. Dann nehmen wir halt den noch. Stehen sie wieder alle hier oben, das ist halt doof. Aber die haben zum Glück alle relativ viel HP bei uns inzwischen. Der ist auch wieder dead, sehr gut. Haben wir noch zwei Freie. Einer davon ist schon halb tot. Das war, glaube ich, nicht so smart. Weil ich hätte mit dem hier hochgehen können und zuhauen. Ja. Den ist zu verfolgen, ist irgendwie Quatsch. Weil ich kriege den eh nicht rechtzeitig. Naja. Ähm. So, noch einer dead. sind sie alle da unten. Jedi resists the urge to sleep. Thanks to his resolve. Alter. Uh, das geht sogar. Das wusste ich nicht. Aber so, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen zusammenfinden. So, schön zusammen bewegen. Unten sollten die Leute eigentlich noch genug HP haben, auch wenn sie angegriffen sind. Oh, Hunde können auch schlafen. Fun Fact. Haben wir das auch rausgefunden? Sind sie alle oben? Ja, es war fast klar. Äh, wir nehmen dich. Da kommen wir ran. Sind sie, glaube ich, wieder unten? Yes. Wer hat überlebt? Die Sau. Da kann ich nicht, nicht schlagen. Ja, das ist schlecht. Ne, weg mal jemanden auf. Wie gesagt, eigentlich muss ein bisschen zusammen sein. Weg mal den Hund auf. <lacht> die Hunde rennen hier, glaube ich, nur hin und her. Weil die wird zuerst dran sind, sind die Gegner gerade auf der anderen Seite. Ist ein bisschen Ablenkung. Der schläft. Der Hund... Sch ne, der Hund hat er nie eingeschlafen. Eingeschläfert. Ich warte mal kurz ab mit denen da unten. Mit denen komme ich jetzt eh nicht ran. Und Die könnten gleich nochmal eine Runde... Damage machen vielleicht. Aber... Resist Search to Sleep. Nice. Da komme ich nicht ran. Ja, das war schlecht. Das war nicht rechtzeitig. Äh, er hat durchgepennt. Deswegen durfte ich mit dem hier oben jetzt nicht mehr... Ja, das ist doof. Ich habe die jetzt gar nicht gehettet, diese Runde da oben. Und sie sind beide auf 1 HP, ey. Oh, schade. Au, schade. Doppelschade. Wir gehen mal dort ran. Zum Support. Jetzt ist der Hund halt da. Wir müssten eigentlich sehr sehr vieles lieben. Das Gefühl die da unten sind ungünstig. Pennt wieder. Du darfst nicht mehr wecken, na super. Dann wächst du jetzt aber. Okay wir laufen jetzt doch wieder mal nach oben. Ja, wenn wir die ganze Zeit nur da unten rumstehen, ist ja scheiße. Ich dachte, ich komme nochmal dazu zu hitten, aber irgendwie komme ich gerade nicht dazu zu hitten. Die Action-Economy ist nett auf meiner Seite. Okay, jetzt haben wir den, haben wir noch einen. Sehr schön. Helfen nur uns beißen, oder? Ja, schade. Schön zusammenkommen wieder. hat einfach übel viele Hunde um sich herum. schläft zwei ein ja das ist, ist schon ziemlich durch das Einschlafen bringt nichts mehr was er hier versucht alleine gegen so viele kann er das halt nicht machen aber ich habe die hier ein bisschen rumstehen lassen sinnlos ja Als so, ob die die jetzt nicht tot gebissen haben Aha. So, so. Der haut ab, die Sau. In Alp, der wegrennt. Ich glaube, es hackt. Raus teleportiert wegen so der komischen, wenn mich getroffen werde, Fähigkeit und dann dann sowas hier. Ach komm schon, Danjuschka, hättest du schon mal hitten dürfen. Das schon Würms Die waren schwieriger. Wir haben doch eh so viele Hunde. Müssten die schon kriegen, oder? Nee, ich will den Alp haben. Also der Hund müsste auf jeden Fall rankommen. Ja, sehr gut. Nichts mit weglaufen hier. Na, es liebt zwei Leute. Das ist völlig fein. Weg mal ihn wieder auf. Hm. Das haben wir uns doof hingestellt. Das müssen wir über mehrere Leute drüber werfen im Zweifel. Hier genauso. Wir uns echt nicht so smart hingestellt. Pick mal den Hund nochmal wieder auf. Packen mal dich nochmal wieder auf, damit du hier nicht irgendwie in einem Fight einfach rumschläfst. Erwarten das. Ricky pennt einfach mal. Cool. Geht auch. Ja, haben wir doch ganz gut gemacht. Keine großen Verletzungen. Und bisschen Albzeug gekriegt. Soul Splinter. Third Eye. Ja. Gönne ich mir den Loot. Payment awaits. Ähm, Hallo? Aha, 1020, Bergo has no nightmares anymore. Ähm, wir campen nochmal kurz, bis die Nacht vorbei ist. Weil hier kann man eigentlich ganz gute Sachen... Dass die hier nicht mitgemacht haben, finde ich eine absolute Frechheit. Okay, hier kann man gar nichts kaufen, weil bei euch einfach permanent alles weg ist. Wow, was für ein Rüstungsschmied. Was für ein Rüstungsschmied. Und ihr zahlt auch nur... Achso, wir müssen unsere ganzen Leute wieder ausstatten. Ähm, du hast auf jeden Fall, hier so also du hat er das Schild, das weiß ich, du hattest auf jeden Fall auch ein dickes Schild mm, 79 Das ist glaube ich wieder ein normales Schild, Xelia hat glaube ich das Schild 80, dann geben wir dir auch lieber nur ein normales Schild 75, also 80 und drunter kriegt er ein normales Schild, du kriegst so ein Schild ja, Das Nee, ein Schild hat man dir gegeben Du hast 94, dann hast du auch ein heater Shield 65, das normales Schild. Ähm, 90, dann kriegst du auf jeden Fall ein hohes Schild, Xan. Ja. So, du hast eine dicke Rüstung, deswegen gehst du zur Seite. Hat jetzt jeder wieder ein Schild? Ich glaube schon, ne? Da, da, da, da, da, da, da, da. Ja. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Und der Preis ist scheiße. Dann habe ich jetzt irgendjemanden. Ich habe jetzt ein Standardschild noch hier. Nimm mal meinen. nimm Rabenschild. Was haben wir hier noch für einen Auftrag? No things nowadays. I'm, I'm tied on crowns 1600. Obtain shroud of the founder at Hill People. Das haben wir doch vorhin schon gemacht. Das war 1600. könnte jetzt ein bisschen heftiger werden. Aber eigentlich war das mit Skeletten immer ganz gut. Ne, hey, wir hatten irgendwie Banner of the founder, ne? Wir speichern mal. Für den Fall, dass wir jetzt doch nochmal einen richtig heftigen Setback kriegen. Aber ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Wo muss man da hin? Oh. Oh, ja das ist... Vielleicht habe ich das Ding schon immer ignoriert und es ist schon Ewigkeiten da. Das habe ich glaube ich als eine der ersten Entdeckungsmissionen gehabt. Aber ja. The Force King, their tree party and Empire will rise again, but first you must die. Tomb klingt nach Handel und Necromancer. Nee, ich glaube Skelette, oder? Ja, Skelette. Bisschen besser ausgestattete Skelette, ein bisschen weniger ausgestattete, gut ausgestattete Skelette. Das ist eigentlich relativ fein. Die haben auf jeden Fall keine Range, da können wir warten. Wir sind sehr sehr früh, also im Vergleich zu denen haben wir ja Initiative noch... Oh, wir haben aber verletzte Leute. Darauf habe ich nicht gedacht. Ich hätte Masumodo wahrscheinlich nicht mehr in den Kampf nehmen sollen, so generell. Hallo, kommt ihr irgendwann auch nochmal? Ich wollte gerade sagen, ey. Ihr habt ja gar keinen Bock euch zu bewegen, oder was? Könnt jetzt da reingehen? Ja, du sollst ja immer eh versuchen zu tanken. Das 83. Wir warten mal kurz, bis die Leute gelaufen sind. Weil er hat er noch ein bisschen mehr Hitchance. Oh, das ist schlecht. Ähm. Ja. Den muss man wegschubsen. Oh, der hat, der hat Ranged-Sachen. Die haben Ranged Spears, glaube ich. Ne? Die haben Zweier Range. Ugh. Das ist ja widerlich. Ich weiß nicht, ob sie hier drüber schießen dürfen, tatsächlich. Ähm, ich würde dich gerne irgendwie am Rand, glaube ich, haben. Aber ich na, wobei nicht, nee, ich werde hier reinlaufen müssen damit. Ups. Dann machen wir den Hund dahin, damit er sich noch bewegen kann, wenn er will. Okay, der geht da unten helfen. Das ist vielleicht nicht optimal gelöst. Rotfeder soll es aber ganz gut tanken können. Ihr habt halt die 2er Ranges das ist echt widerlich. Ich versuch's da unten. Da ich, komme ich nämlich an einen ran. Hm, du kannst jetzt hier rein steppen, deswegen machen wir eine Spearwall. Hm. Das macht nicht genug Damage. Sagen wir mal, sag mal so wie es ist, ne? 53, 58. Ja. 93. Wir müssen da oben ein bisschen Zeit kaufen, weil wir wollen nicht in die Range rein. Ich hoffe, dass er nicht da drüber hauen kann. Wenn er da drüber hauen kann, haben wir echt ein Problem. Wir Def Defenden uns mit Ricky. Und schießen 74. Könnten nachladen und einen Hund setzen. Der Hund bringt uns mehr Actions. Und Zweifel hängt ein bisschen ab. Deswegen Du hast dann, Du kannst da hinschlagen. Das ist nicht geil. Hier könnt Da ist noch ein Platz, wo wir nicht hinschlagen können jetzt. Ich glaube, du bewegst dich mal ein bisschen hier hoch. Hm, die haben vier sum Das ist ja ekelhaft. 95 und nicht getroffen, Alter. 75. 75. Dich haben wir schon angefangen. 79. Let's try. Oh, steht das nicht, ob ich, eine Reichweite gekommen. Von ihm, wenn ich Pech habe. Du bist 88 schon echt gut angeschlagen. Dann nehmen wir dich doch. damit. Da mal nicht gut getroffen. Hm, bist noch dran. Oh, das ist eine spannende Variante. Ja genau, die haben zwei Range. Das war fast zu vermuten. Ähm, 70, 65, 60. Nice. Und noch einen Schritt nach oben. Oh nein, das war dumm. Ich bin voll in Reichweite gelaufen. Das war richtig dumm. Dazu hat sogar getroffen, ey. 58. Ja dann. Schade. 30 ist ja gar nichts. Resistance against range weapons deswegen. Ja, das ist doof. Den hätte ich gern gekillt. Leider nicht funktioniert. Du musst dich auf jeden Fall verteidigen. Und dich vom eigentlich mal raus haben. Dankeschön. 64. Ja, ist das Beste. Das wir haben. Ein Damage. Dass die Resistance against Ranged Weapon haben, ist natürlich fies. 26. Ich glaube, dann wirst du mal wechseln und potenziell mit hier reinsteppen. Na hm, mal Wuffy. Wir haben noch einen Wuffi theoretisch. Ich glaube, ich will nicht noch einen Wuffy machen. Okay, Felix müssen wir irgendwie retten. Ich glaube, du darfst noch einen weiter, ne? 65, 70. Nice, aber noch einen Hit kriegst du nicht. Äh, Hundi, rette Felix. Lenk die Leute ab. Der hat keinen mehr in, in Nahkampf. Er kann einfach raussteppen gerade. Sehr schön. Der hat keine Ausdauer mehr. Der hat keine Resistance against Range Weapon oder was? Ziehe ich das richtig? So. Aber der hat kein Schild, deswegen. Resistance against Piercing Attacks. Da habe ich mir hab komplett die falschen Waffen tatsächlich drin. den Freud. Du bist aber, weil du solltest eigentlich nichts machen. 64, 54. Ja, hier will ich nicht hin. Deswegen bleibt es erstmal so. Weiß also auch nicht, ob ich die, da weniger Damage mache, so. Geh mal hier runter. Können hier noch ein Wuffi machen. Dann treffen wir besser. Nice. 49. Das war ein guter Hit. Die Rüstung war direkt platt. Oh, wegschieben war fies. Bisschen Angst zwischendurch. Ein. ja, hier darf ich hingehen? Oder darf ich nochmal schlagen, ne? Yes, das ist sehr gut. Es könnte für ein paar Leute gefährlich werden, aber eigentlich sieht es ganz okay aus. Ja, du hast noch kannst noch tanken, würde ich sagen. 76. Doch, du hast auch Resistance, aber das hilft halt trotzdem. 76. Das Battleforge. Deswegen kriege ich so wenig Armor-Damage. Ähm, dahin, Einfach nur zum Ablenken im Zweifel. Auf den Kopf. Warum bin ich auf den Kopf? Hier werden wir, glaube ich, noch reinsteppen. Wobei, oh, ja. Warum bin ich wieder auf den Kopf? armor Buffi. Ich muss das da ganz alleine halten. Äh, du bleibst draußen. Au. Die Zweier-Range, wenn die da zuhauen dürfen und treffen, ist echt. Oh. No, ho, äh, ich komm nicht rein, ne? So, Tillux wird da reingehen. Oh, Scheiße, ey. 54, 85. Hier, hau ihn. Halli, hello Raiders! wunderschön guten Tag! Herzlich willkommen! Was habt ihr gespielt? The Gamers Mind. Das ist eigentlich The E-Gamers Mind oder einfach The Gamers Mind? Wäre ganz lustig. Ähm, hallo, herzlich, herzlichen guten Tag. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Was habt ihr gespielt? Was gab es bei euch? Ebenfalls Battle Brothers oder was anderes? Ich darf dann immer noch einen Schritt machen, deswegen mache ich dann auch noch einen Schritt. Es gab Like a Dragon, das habe ich noch nie gespielt oder noch nie gehört. Ne, ist Like a Dragon nicht so ein Yakuza-Spin-Off-Ding? Also wir kämpfen hier gerade gegen Skelette. Und das o Skelett, ist das nicht Yakuza? Dachte ich. Vielleicht habe ich mich da vertan. Und der hier oben macht uns ganz schön zu schaffen, weil der hält ewig alles aus. Ah, ich dachte, das wäre ein Spin-Off. Aber dann war es wohl kein Spin-Off. Ah, damit ist mal ein Schritt zu weit gegangen. Die haben zweier Range hier. Das ist echt unangenehm. Weil, wenn ich jetzt hier hingehe, piekst der meinen mein Range-Dude. Dann lieber hier hin und da nochmal versuchen zu pieksen. Wenn ich da hingehe. Pieksen die beide wieder, meine Range-Dudes. Mein, mein Mann hier. Sehr, sehr unangenehm. Du bleibst draußen. Also wir haben ein paar Verletzungen in uns zugezogen. Ich habe noch nie einen Yakuza-Titel gespielt. Ich glaube, das Einzige, was als Einziges so in die Richtung gehe, war Shenmue, was ich damals gespielt habe. Und das auch nur so in Karstadt, weil es ausgestellt war. Ansonsten habe ich auch Shenmue noch nie wirklich gespielt. Au! Das, das ist problematisch. Das ist problematisch. Äh, Ihr seid alle dran gewesen, ne? Ich weiß nicht, ob die sterben. Ob ich da zuerst dran bin überhaupt. Komm schon, stirb! Ah! Ja, wer ist jetzt das Nächstes dran? Du bist dran. Du kannst den noch killen. Der ist ein Problem, weil der halt jemanden vor sich hat, der sterben kann. Äh, schlecht. Ach, komm schon. Sehr gut. Shenmue ist halt schon sehr anders, aber da bin ich nie reingekommen. Ich habe Shenmue im Karstadt gespielt, ne? das war keine Ahnung, ob das eine Demo war oder ob der mich nicht verstanden hat. Jedenfalls war das halt so ein Ding von bisschen so der World rumgelaufen und ich so äh, finde ich langweilig, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, so ungefähr. Ich habe nicht verstanden, was das Spiel von mir wollte in dem Moment. Ähm, du musst dich defenden, soweit du kannst. Puh. Du bleibst da unten. Das ist schon ganz schön. Huf. Da oben ist es nur noch. Sehr gut. Meine Leute leben alle noch. Sehr überdreht, aber ich mag es. Und das jetzt neue, also Ishin ist halt Samurai-Setting und nicht mehr modernes Yakuza. Glück von mir. Die tut, du, das nochmal mal mehr triffst. Ich hab gerade die Leute, ja, die, die Leute, hier Low-HP haben, sind fein. Alles okay. Darf ich auch nochmal zuhauen. Guck mal. So. Wieder mal meine Tanks hat nicht tanken lassen. Hier der mit der dicken Rüstung, der ist irgendwo rumgelungert und der auch. Die haben alle noch fast voll HP. Hier, können noch einen Hund benutzen. Wuff, wuff. Jetzt ist er eingekesselt. Ja, aber das Treffen ist ja auch nicht so einfach in dem Spiel. Sind wir mal ehrlich. Aber ja, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Aber wenn ihr Spaß hattet, freut mich das für euch. Sehr schön. Dann. Da haben wir ganz schön ins Gesicht gekriegt. 187 Damage, ey. 200 Damage getankt. Nochmal 150, also. Ja. Ja. Ancient Bladed Spike. Die scheinen sogar was wert zu sein. Die scheinen auch ganz gut zu sein. Vom Damage her und so. Haben halt sehr viel wieder. Also. Sehr viel Fatigue. Und das sind sogar ganz okaye Schilde. Die haben wenig HP, also wenig halten, nicht lange, aber gute Defense geben die. Wofür? Duelisten oder so? Ancient Gold Coins, kriegen wir auch noch. Sehr gut, kriegen sogar alles. Ja, man fängt bei Tag 1 an, wir sind bei Tag 145 und wenn ich gleich laufe, hier siehst du, wie die Zeit fortschreitet. Ist schon ein bisschen ja, wir spielen schon ein bisschen an dem Spielstand jetzt sind hier unten wieder die Hyänen die ich eigentlich gerne gemacht hätte, aber geht nicht, ich habe nicht mal Level -Ups. wir haben nicht mal Level-Ups wir haben nicht mal Level-Ups, aber jetzt setzen wir mal tauschen wir mal die Leute aus, die hier heftig kassiert haben ähm, tja ja, vielleicht packen wir dich doch lieber hier hin genau also ja, wir sind ein bisschen fortgeschritten schon, die Sachen wollen wir reparieren weil die mehr Geld geben, wenn man sie repariert die Stufe 2 Sachen. Hier, das ist auch ein Stufe 2 Helm, ne? 600 gibt er. Hm. Die geben gar nicht so wenig. die shit. Das ist ein Stufe 1 Helm. Der bringt nur 250, aber die die dicken Helme bringen sogar ganz gut Kohle. Halt an. Also gegen Skelette und sowas kämpft du normalerweise nicht direkt am Anfang. Und wir haben auch 1600 gekriegt dafür. Das ist schon nicht zu verachten. Ähm... Aber der Preis ist ja immer noch Müll. Aber das können wir auch trotzdem verkaufen. Also die wollen wir eh nicht haben. Die sind ziemlicher Trash, weil die so veraltet sind. Ancient Gold Coins. Können wir mal gucken, ob wir die woanders verkaufen können noch. Ansonsten gibt es hier da nicht viel. Die nehmen wir noch mit. Weil da können wir noch mal einen von unseren Schildern anmalen. Wie dichter. Zack, jetzt hat er nämlich ein Schild mit unserem Kompaniefarbe. Wie man hier auf der Karte sieht, ähm, ja, ist ein bisschen fortgeschrittener. Aber ich musste mich, ich hatte zwischendurch echt Probleme, weil ich mich versucht habe, am Heiligen Krieg zu beteiligen, weil zwischen den nördlichen Landen und den südlichen herrscht gerade Heiliger Krieg. Und ich hatte ein bisschen Probleme, weil ich mich versucht habe einzumischen und die im Süden doch sehr, sehr gut sind mit ihren Leuten. Und da habe ich ziemlich auf Aufs Fressbrett gekriegt, jetzt mussten wir erstmal komplett neu aufbauen, neue Leute holen, neue leveln, alles. So, hier können wir ein bisschen die Leute heilen, damit die sich schneller erholen. Minus 60% Hitpoints, Alter, what? Erhol dich mal schneller. Und die Taverne noch hier, let's go. So, hier können wir Sachen verkaufen, ja hier können wir Sachen verkaufen, mehr als einen wollen wir davon auf jeden Fall nicht haben billig Sachen, wo wir generell nicht haben? Ja. Die fertig reparierten können wir schon mal wieder verkaufen. Den Rest behalten wir noch ein bisschen für diese Monies. Ähm ja, du reparierst, glaube ich, noch. Hm, hm, hm, hm, hm. Ja. Du reparierst glaube ich noch. Hier, kann man für 1000 außerdem das noch verkaufen. Sehr, sehr geil. Und ein Splinter, da kann man ja auch noch verkaufen. Wir können wir uns jetzt Farben mitnehmen, die hier günstig sind. Sieht es mit Essen aus. Zwei Tage haben wir noch. Ich sage, ich kaufe ein bisschen Wein. Den gibt's hier gibt es nämlich günstig. Dann haben wir ein bisschen mehr Essen. Ja, Wein zählt als Essen. Und hier können wir nochmal ein Farbding kaufen. Weil wir haben noch ein paar unbemalte Schilde. So, Telux behält sein Schild, damit ist er gespawnt. Ähm. Hab ich den jetzt hingeschmissen? Da. Kann man das auch bemalen? Okay, Metallschilde kann ich nicht bemalen. Ich kann nur Holzschilde bemalen. Okay. Das ist natürlich schade. So, was haben wir für eine Quest? Das ist sehr günstig, voll Tracks. Wenn das so günstig ist, habe ich ein bisschen Angst, dass das eine Trap ist. Äh, halt, das sind die Leute, die schon gestorben sind. Ja, die sind alle schon äh, verreckt. Also wir haben tatsächlich sogar einen sehr, sehr wichtigen verloren. Hier ja, mit oder mehrere wichtige sogar schon, die auch ordentlich Kills und Battles hinter sich hatten und ein paar, die neu war dabei waren am Anfang. Das lief nicht so optimal. Ähm. Um, ja, wir haben halt HP, ist nicht so. Du bist schon fast wieder geheilt. Dir geht's nicht so gut. Ja, es geht eigentlich. Wir haben einen vollen Roster. Ja, wir haben einen vollen Roster und. Du bist der einzige Modo, dem die HP ein bisschen ausgeht. Aber da war im letzten Kampf schon drin. Von daher würde ich sagen. Probieren wir das. Wir brauchen immer noch XP. Wir brauchen deswegen die ganzen Fights. Wir brauchen die ganzen Fights. So in den Tracks, also den Spuren folgen. Ähm. Northeast. Das sind die falschen Spuren. Die gehen nach Northwest. News incoming from the Gilded Ones. Have conquered the Oracle. Okay, die Südländer haben das Orakel. Eingenommen. Was wir eigentlich nicht wollten. Also für die Notländer. Da sind die Spuren, die brauchen Oh, walking about the sun with a few cellswords. You turn a corner to find an opulent man surrounded by thieves and bandits. They look over their shoulder and widen their eyes. One nicks the merchant on the cheek. Alright, we get you next time, you bastard. The scoundrel quickly make their leaves. A moment later, the merchant's heavily armed guards appear, nursing his wounds. His wound. He starts yelling at them. What am I paying you for, you sorry bastards? The second I get into trouble and you are nowhere to be seen. Look at this man here. That's who I should be paying. He takes. Hey, hey, take this for your trouble, stranger. Gib gibt noch also 25 Kronen, wenn wir da waren. Das finde ich gut. Das finde ich eine gute Option. Was sind sie denn? Da sind die Thieves. Many, many Brigand Raiders. Sollten inzwischen sogar ganz gut erholt haben. Ja. Ähm, Wann sind die eigentlich wieder geheilt? Ein bis zwei Tage. Ein bis drei Tage. Bis, das ist halt sogar behandelt worden. ne? Treated steht da oben. Und dauert trotzdem ein bis drei Tage. Das ist echt lange. Hier geblieben. Torms. Auf die... Oh, ist noch Nacht. Das ist natürlich ungünstig. Mit meinen Range-Dudes. Uh, der ist gefährlich. Der hat ein Zweihandschwert. Aber das ist gut, dass ich Dujo in den inzwischen. Ja, das finde ich gut. Ähm, ich glaube, ich will dich hier reinlaufen lassen und nicht dich. Du gehst hier rein. Der der... Sono hat, glaube ich, nicht so viel Defense, ne? Hm. Das heißt, wir gehen mal hier ein bisschen rumgucken. Das sind auch nur sieben. Ich sehe aber nur 5. Wo ist denn der Rest? Ah, da ist der Rest. Schade. Pix. Bei dem brauche ich das Shield nicht splitten, weil das ziemlich viel HP hat, glaube ich. Mit 48, ja. Da würde ich, glaube ich, eher versuchen, so durchzukommen. Oh, nice. Da haben wir schon einen Hit, den wir haben wollten. Sehr gut. Dem geht es schon nicht mehr so gut. Der hat schon gar keinen Bock mehr. Der hat schon gar keinen Bock mehr. Ich mach noch einen Hund hin. Dann kann der noch ein bisschen hinterhelfen helfen gehen. Huffi, schnuffi. Und he's down. So, noch ein Hund. Noch Überzahl. Let's go. Nachladen. Ah, ja, das läuft nicht so gut. Du musst jetzt komplett so rumlaufen, weil die Hunde die Plätze eingenommen haben. Jetzt habe ich nicht mehr Danke für den Raid gesagt. Das ist vielleicht nicht ganz so smart gewesen, mhm. wa? Ja, es geht der nächste da hoch. Das ist shit. Er trifft halt einfach trotzdem. Also Sonic ist echt schon ein guter Dude. So, Rotfeder. Noise, Fearsome Trigger. Negativer Moralcheck. Und oh, ist Overwamp gewesen, der Dude. Bats, Bats, Bats. Hätten wir einfach einmal schießen können, glaube ich. So, wieder einer weg. Schade. 41, 27. Ja, dann auf dich. Geköpft. Nice. Jawohl, der hat keinen Bock mehr. Der rennt. Eieiei. Also, Raider läuft. Raider laufen inzwischen ganz gut. 30% leider nur. Wir wollen dich aber da runterschubsen eigentlich schon. Ja, kannst mich mal. Ähm, Gehe ich mal hier hin und unterstütze dich vielleicht ein bisschen. Oh, jetzt habe ich den da geschoben. Das ist natürlich doof. Dann musst du jetzt hier oben drauf. Ich komme nicht mehr rum, ne? Sech, 60 nicht gehittet, ey. 60 daneben. Uff. Ungünstig. Nice, das ist gut. Jetzt hat er auch keinen Bock mehr. Das ist sehr gut. Da kann ich mich hier durchlaufen. Und noch einen Hund benutzen. Ha ha ha. Ihr werdet bei der Hundearmee niemals besiegen! Niemals, sage ich euch! Ah, der geschild wurde, hätte ich vielleicht lieber hooken sollen. Das muss ich mir nochmal angucken, dass ich die Schildwall ja so brechen kann. Das ist ziemlich nice. Jetzt werden sie ja aber umstellt, ey. Jetzt werden's aber umstellt. Ähm, ich kann auf den Dolch wechseln. Einfach nahe rangehen, damit er besser, besser getroffen wird. Wieder und hört, Ihr ihr werden meine Hunde aber niemals besiegen. Ja, ist ja auch so. Sie werden meine Hundearmee niemals besiegen. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie vier oder fünf Hunde regelmäßig auf dem, auf dem Schlachtfeld. Ja. Und der will immer noch nicht wegrennen, ne? Also der, ist, der hat noch nicht mal irgendwie negative Moral. Obwohl alles um ihn Rum gestorben ist. Der hier unten rennt schon. Der ist, obwohl er weiter draußen ist, ey. Jetzt überlegt er sich vielleicht mal zu rennen. Das ist ja spannend. Oh, shit. Er hedet noch. Die Sau. Die Sau, Brotzen. So, Roma, Bist du den Wahnsinnig? Ich glaube, du mir meinen mein Rangy, wenn mein, mein du die noch anhittest. Ich glaube, es hakt. Ricky, du hast übrigens einen knappen Fight verpasst gerade. Einen knappen Fight. Also, das war relativ niedrige Bezahlung für das, was wir jetzt trotzdem kassiert haben insgesamt. An Damage, Damage.